Herzlich willkommen zu Audiatur.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forsthuber. Ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber und Partner in Baden bei Wien. Epidemiologische Lage. Ein Wort, das vermutlich niemand mehr von uns so richtig <lacht> hören kann. Nach welchen Kriterien bewertet die Behörde überhaupt die Situation? Sobald eine Behörde tätig wird, darf sie dies nur auf Grundlage der Gesetze machen. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber selbst dafür Sorge tragen muss, dass die Behörde, in unserem Fall Gesundheitsminister, genau weiß, was sie zu tun hat und was sie zu unterlassen hat. Das Gesetz selbst muss den Rahmen und möglichst konkret vorweisen und vorgeben, so die Behörde nur mehr ausfüllen muss. Das nennt sich bei uns in Österreich finale Programmierung von Verwaltungsakten. In diesem 1 Absatz 7 finden sich äh, so gut wie alle Grundlagen dafür, dass man in weiterer Folge Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, Maskenpflicht, Ausweisnachweise, Testnachweise etc. pp. verfügen kann. Letztendlich sind es aber Kriterien, wenn diese so blieben, es in absehbarer Zeit zu keiner Änderung unserer aller Lebenssituation kommen wird. Die Regelungen, die ich Ihnen jetzt nachstehend vorstelle, sind nicht einmal ansatzweise dazu geeignet, um überhaupt die Gefahrenlage richtig einschätzen zu können. Mit Sachlichkeit hat das überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber schauen wir uns den 1 Absatz 7 etwas näher an. Was steht da drin? Ziffer 1. Übertragbarkeit gemessen an neu aufgetretenen Fällen und Clustern. Gut, und dann in der, das, was dann im Parlament besprochen wurde, im, im Gesundheitsausschuss, lässt ein bisschen äh, verdeutlichen oder erhellen, was mit dieser Bestimmung überhaupt gemeint ist, nämlich die sogenannte schon viel gefürchtete Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner. Man kann das nicht oft genug sagen. Dieser Wert ist schlicht irrelevant. Vielmehr ist im Grunde nach einzig und allein relevant, ob eine Person krank ist, Symptome hat, medizinische Betreuung braucht und wie das Gesundheitssystem ausgelastet ist. Es hat aber null Sinn und es ist völlig uninteressant, ob im, ich weiß nicht, Großwarasdorf die Inzidenz bei 653 liegt, wenn dort 500 Einwohner leben und das Ganze unendlich hochgerechnet wird. Es geht einzig und allein bei dieser Inzidenz um den internationalen Vergleich von Regionen oder Nationalstaaten, aber keinesfalls darum, dass man anhand einer Inzidenz irgendwelche politischen oder medizinischen Maßnahmen knüpft. Es ist nicht hinreichend determiniert, wie das Auftreten gemessen und die Testergebnisse bewertet werden, welches Testverfahren zum Einsatz kommt und ob diese Tests für derartige Zwecke überhaupt zugelassen sind, um sie einsetzen zu können. Das heißt, die Norm leidet an zahlreichen Bestimmungsmängeln, Bestimmtheitsmängeln und darüber Hinaus in der gängigen Praxis erkennen wir, dass wir nicht einmal ansatzweise wissen, wer von diesen positiv Getesteten überhaupt Symptome hat oder krank oder krankheitsverdächtig ist. Bei dieser Bestimmung zeigt sich aber eines ganz, ganz deutlich. Es wird der Wille des Gesetzgebers offenbart und die weist eindeutig in die Richtung Zero-Covid-Politik. Dass diese eine völlige Illusion ist, sollte mittlerweile auch schon im Bundeskanzleramt angekommen sein. Man kann nicht auf Knopfdruck eine, eine kranke zum Verschwinden bringen. Es ist schlicht unmöglich. Und du kannst das ganze Land noch die nächsten zehn Jahre einsperren und daran wird sich nichts ändern. Was aber noch dazu kommt ist, muss diese Norm jetzt dann aufgehoben werden oder nicht mehr angewandt werden bzw. dann die Behörde oder der Gesetzgeber gleich Maßnahmen ergreifen, wenn zum Beispiel eine festgesetzte Inzidenz unterschritten wird. Das Problem haben wir in Österreich nur bedingt, weil wir in Österreich nur mediale Verkündigungen haben bei Pressemeldungen und Pressekonferenzen im Foyer, aber ansonsten haben wir keine harten Fakten im Gesetz. Das heißt, es geht noch immer nach dem Gutdünken der Behörde, ob äh, eine bestimmte Inzidenz jetzt zu drakonischen Maßnahmen führen muss oder nicht. Nächste Kategorie. Clusteranalyse gemessen an der Zahl der Fälle mit geklärten Quellen. Gut, letztendlich sollte man solche Maßnahmen und Tätigkeiten nur dann durchführen, wenn die betreffende Person tatsächlich Krankheitssymptome zeigt. Es macht überhaupt keinen Sinn, noch wie letztes Jahr jeden einzelnen nachzulaufen, der gerade positiv einen Test hingelegt hat und nicht einmal hustet. Das ist einfach nur eine Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen der einzelnen Bezirksverwaltungsbehörden. Außerdem wird nicht unterschieden, ob diese aufgedeckten oder erkannten Cluster im Altersheim oder in der Volksschule waren. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ältere Menschen erkranken oder eben Jüngere. Und auch diese Differenzierung kommt in keiner Weise im Gesetz vor. Nächster Punkt. Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung. No, möchte man meinen, endlich wird schon langsam konkret. Aber auch an der Stelle leider nein. Die Behörde kann nämlich diese Einschätzung gar nicht treffen. Es melden nicht einmal alle Bundesländer ihre freien Bettenkapazitäten dem Gesundheitsministerium. Das bedeutet, der weiß nicht einmal bis zum heutigen Tag, offiziell zumindest nicht, wie viele Betten es überhaupt in Österreich gibt, wie viele davon frei sind und wie viele belegt sind. Und wenn sie belegt sind, von wem sind sie denn konkret belegt? In Deutschland hat die Zeit einfach über Umfrage bei den einzelnen Kliniken herausgefunden, dass 20 bis 30 der Prozent der Intensivpatienten aus völlig anderen Gründen im Krankenhaus sind, als mit dieser bekannten Krankheit, die die Pandemie verursacht hat. Was ebenfalls zur Verwirrung beigetragen hat, waren diese einzelnen sogenannten Stufenpläne der einzelnen Bundesländer. So hat man zum Beispiel in Salzburg äh, Abstufungen gemacht, ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem äh, Erreichen welcher Grenze sozusagen eine Notlage vorliegt und man sofort Maßnahmen ergreifen muss. Nur interessanterweise werden diese Pläne nur bedingt oder teilweise dem Ministerium gemeldet, wozu es dann wieder Pariser Wasserstand täglich zu äh, Veränderungen in der Bettenkapazität, bei den Bettenkapazitäten und in der Auslastung kommt. Sobald also wieder irgendeine Horrormeldung durch die Medien geistert, es gibt von wegen, es gäbe zu wenig Betten, sollte man zunächst einmal nachschauen, wie viele Betten hat es zum Beispiel vor einer Woche gegeben oder, von, oder vor, vor zehn Tagen und wie sind diese jetzt ausgelastet? Nämlich plötzlich verschwinden einzelne Betten aus der Statistik und es gibt keine Erklärung dafür. Vermutlich, weil es dann ein ganzer Autobus vielleicht verunfallt ist und, und die ganzen Intensivbetten benötigt werden. Das kann schon sein, punktuell ganz bestimmt, aber so viele Akutunfälle gibt es in Österreich glaube ich nicht, um diesen Vorgang sachlich begründen zu können. Aber auch auf dem AGES Dashboard selber gibt es eine entsprechende Erklärung, die verklausuliert das darstellt, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Nämlich die haben zwei große oder wesentliche Datenquellen zur Verfügung. Einerseits das epidemiologische Meldesystem, sprich dort werden die Daten eingegeben von den einzelnen Bezirksverwaltungsbehörden, wieder ein positiver Fall etc. Und zum anderen Daten, die von den einzelnen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Und die werden dann im ages Dashboard verwoben zu eben den Grafiken, die sie ohnehin sicherlich schon seit über einem Jahr gut kennen. Werden also Daten von den Bundesländern nicht zur Verfügung gestellt? dann gibt es es auch nicht und dann können sie auch nicht berücksichtigt werden. Und dann hatten wir halt dann die Horrormeldung, 75% der Intensivbetten sind ausgelastet. Also sprich, drei von vier Betten sind voll. Dieses Kriterium ist leider eine Nullnummer. Der Minister hat nicht den vollen Überblick über alle Daten und kann daher eine Einschätzung nur bedingt treffen. Und wie wir feststellen, offensichtlich nur einseitig und nur in eine Richtung. Nächstes Kriterium. Durchgeführte Tests samt positiven Rate. Also wir testen jeden Tag x verschiedene Leute, also gestern eine andere Gruppe als heute. Also kann man dazu eigentlich nicht mehr Inzidenz sagen. Wir haben täglich eine andere Zusammensetzung der Population, die getestet wird. Hinzu kommt, dass der Schweregrad der Erkrankung nicht einmal ansatzweise festgehalten wird. Wir wissen nicht einmal, ob diese x oder hunderte positiv getesteten Leute krank sind, Krankensymptome haben oder ähnliches sind. Nächster Aufzählungspunkt. Regionale Besonderheiten wie ein besonderer Zustrom ortsfremder Personen, insbesondere Tourismus und Händlerströme. Es macht nämlich keinen signifikanten Unterschied, ob die Anzahl der Bewegungen sehr hoch ist oder sehr niedrig ist, weil die Verbreitung, und die die Verbreitung von Viren eben völlig anders funktioniert, als, dies, als es sich die Politik vorstellt. Es ist durchaus viel komplexer, als man annimmt. Dazu gibt es bereits ähm, ein Video, das ich Ihnen an der Stelle einblende. Kommen wir zur nächsten Bestimmung, zur gefesselten Corona-Kommission. Sie wissen, die Corona-Kommission berät den Minister bei allen wesentlichen Entscheidungen in diesem großen Thema, nur bedauerlicherweise tut sie das nur ausschließlich anhand Kriterien, die von der Politik selbst festgelegt wurden. Das ist wirklich der, der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Man nimmt sich also, wie in Österreich üblich, einen Arbeitskreis und verlangt dann von den Experten, die dort versammelt werden, dass die Politik anhand Kriterien beraten wird, die sich die Politik selbst aufgestellt hat. Das heißt, also bildlich gesprochen, kommen da die Experten zusammen, der Minister legt eine Liste hin, das sind meine sieben Punkte, die will ich bitte wissen und wenn man diese Kriterien zusammenfasst, das bleibt unterm Strich über. Die versammelten Experten sind gleichsam insbesondere dazu verdammt, allenfalls wieder ihrer wissenschaftlichen Expertise,